Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play of Stone. Wir spielen heute das neue Tavern Brawl, ich äh, weiß gerade nicht wie es heißt. All there, all there. Was ich spiele gegen einen Freund. Und ja, ähm, mal schauen was so abgeht. Ob ich ihn fertig mache, den Jeff. Auf jeden Fall in den Tower geht es darum, dass jedes Mal wenn ich oh jedes Mal wenn ich ein Minion spiele, bekomme ich gleichzeitig ein Zauber, das so viel kostet wie der Minion, aber das Zauber ist halt kostenlos. <laughs> of oh, der! Ich lol! ich hier Welle machen. <lacht> Oh. <laughs> oh, oh, oh. Okay. Ach, das ich jetzt misplett. Das schon. Zur Battle! die hmm. Battle! The battle! So. Battle! Könnte mir null. Oh süß. <lacht> Ernsthaft. <lacht> da habe ich echt die besten Karten bekommen, die ich kriegen konnte. gar keine ahnung was auf ihn zukommt Das war ein wenig Verschwendung, aber... Okay. Jetzt habe ich ein richtig starkes Board am Start. <lacht> ich glaube, der hat ein wenig Probleme jetzt. Hm, ich zeig Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, Alter, nicht sein Ernst, Er so ein Bastard. sind fünf Stück was wir da machen obwohl ich bin auch schon ziemlich low alter ich muss ihn jetzt langsam mal oh silence wem Silence er oh, wo ist er denn zusammen importen er Karten noch sehen. <lacht> Wie spiele ich das jetzt? Ich muss eigentlich noch... Genau so spiele ich das. Ich dachte auch mal wieder ein Heal. I'm so sorry. Das war so lucky. Oh mein Gott. Der kommt jetzt gar nicht mehr klar. Da. da denkt sich nur, what the fuck? Warum setzt das denn jetzt schon ein? Okay, what the f Oh my god, this was <laughs> knapp. This is no place for mortals! Mm. small bekommen. Habe ich direkt über gleich noch eine Runde schweben möchte? Oh, oh, er hat eine Falle. Lol. <lacht> <lacht> Okay. Shields up. So macht er also. Shields <lacht> up. Okay. <laughs> da geht es voll auf Defensiv. krass. Okay, Eventuell hat der uh, Dings, ähm, um, Snipe, oh. <laughs> Habe ich genug Damage? Ja, yep. da <laughs> yeah, Jeff aus Small kommt. Mal sich. Okay. Also ich persönlich mag den Termin Brawl, macht mir Spaß. Wo sein Deck verändert hat. Oh. Ich die Karten land. Ich versuche den hier früh rauszukommen Fertig. Oh, cool. Oh, ich habe jetzt schon in der Welt, das heißt, ich kann rein theoretisch. Was mache ich sogar? den anfang <lacht> hm. well so wie ich sich jetzt richtig schön darüber auf <lacht> oh, er haut raus hat er noch... oh nein, oh, nein. Spasti. <lacht> war klar, dass er was schreibt, Das ist ein Wichser. Oui. nicht. Oh nein, so macht er. <lacht> Was für ein Spell ich bekomme? Ernsthaft? Oh, warte mal, das is no mm. ist kein Ort für Mortals! Das ist auch schön, die Mache, okay? diese value ich bekomme das also doppelt Ach, ich habe die nicht so down <lacht> Nee. Der Sposti. <lacht> Den habe ich zerstört, Alter. Ich habe einfach Glück mit meinen Karten. Okay, eine Runde noch, das ist dann die letzte Runde. Danach öffnen wir noch ein, pa ein Kartenpaket. Und dann machen wir eine Hausparty. Der Der ja wahrscheinlich jetzt das Deck. Ich glaube nicht, dass er noch mal mit demselben Deck spielt. Oh doch. Easy win. Scheiße. <lacht> Hätte ich auf den anderen weiten können. Spell Damage ist immer gut. Oder oh, Coint. LOL. Hoffentlich treffe ich den Juggle. noch mehr Späder mit nice. und Perfekt gleich mal hier die wirkung von der karte weg so effizient für eine Armor. <lacht> What the fuck gewusst hätte naja ich kann ja nicht hell sehen hm, was macht er das wieder oh, oh die shield control Perfekt. in <coughs> Ich will um den Golden Monkey bekommen. Okay. <lacht> hm, perfekt, jetzt <das> stirbt. <lacht> oh, ich könnte rein theoretisch. Kommt mit mir Flamestrike. Hm. Oh Gott, was bekomme ich hier für eine Scheiße Oh, ich hasse diese Karte, hätte ich das gewusst, Alter Na gut, ich kann ihn eben eh mit Einschlag töten Oh Gott der ist so glücklich, der ist so glücklich einfach. <lacht> Scheiße, Lacker, Mann. Oh, nee, sag jetzt nicht. Oh, der hat, oh mein Gott. Er dreht durch. Der Typ dreht durch. Ich habe keinen tod muss hier aufs B damage gehen. Mm hm wo mache ich das oh, Ich habe nicht so einen 35 BP Damage 4 SP Damage Oh nein Okay Kücker <lacht> Sorry So sorry friend. I'm, I'm not running. Oh, oh, oh. I fight. Uh, them both, alter. Fuck them both. damage oh this is no place for mortals ho <laughs> ho hatte richtig ein Problem Jeff if you watch this video you are bad as fuck noob <laughs> Oh nein. <lacht> oh nein, das habe Karten von mir. Das ist nicht gut. Das Scheiß Tree of Dings rettet mich. Hab gerade wieder meinen kompletten Board aufgebaut. Der bist bestimmt so mad jetzt. diese Karte am liebsten töten aber ich glaube du hast dort so weit wird es nicht kommen ging ab ernsthaft oh mein gott wie welche Karte verdoppel ich Mit der hier oh, oh. ich mache also fünf damage für jeder karte dann noch angreifen das hat es auch gebracht ob der Eisblock hat My time. Oh, oh, come back and come in. Komm, gib mir einen guten Spiel. Oh. Ready for this? oh thank you. Mein Gott, warum ist das nicht so stark? <lacht> I'd be thirsty. So sorry. Ich greife mit den 16-Damage-Ding zuerst an. Nein. Ach, das, ich hätte die Damage so oder so bekommen. Ja, diesmal hat er mich fertig gemacht. <lacht> War aber nichts mit easy peasy. Haben sie das jetzt dann öffne ich mal schnell ein Pack ähm, warum habe ich kein Pack ich habe noch kein Pack ja dann mache ich hier einen kurzen Cut damit ich gleich den Pack habe so ich habe jetzt die karten was soll ich Okay, <lacht> mal sehen, was ich für Karten bekommen habe. Ach, ein ganz normales Deck, schade, nichts besonderes. Hm, das habe ich doch alles schon doppelt wahrscheinlich. Dann das harnte ich mal. Oh, doch, nur eine doppelt gehabt. Never mind then. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm, ihr dürft gerne ein Like da lassen, mich abonnieren, ansonsten ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal.